Hallo, heute möchte ich ein weiteres Screencast-Tool vorstellen. Dieses Screencast-Tool heißt Record My Desktop. Zu finden ist es unter der Adresse recordmydesktop.sourceforge.net. Installiert wird es bei Fedora wie eh und je entweder mit Piroot oder im Textmodus mit Adminrechten mit dem Tool. YUM. Als Beispiel installiere ich es mit Peerroot. Ich klicke also auf Anwendung, klicke auf Software hinzufügen, entfernen, gebe das Admin-Passwort ein, OK. Benutze den Reiter durchsuchen, klicke drauf, gebe ein Rekord mein Desktop, benutze den Button Suche. Markiere jetzt die Pakete, die ich installieren möchte. Einmal Record My Desktop und einmal das grafische Interface dazu. GTK-Record My Desktop. Wenn jetzt den Button Anwenden an, dann klicke ich auf den Button weiter. Jetzt werden die Pakete heruntergeladen und installiert. Okay. Dann kann ich jetzt einmal das grafische Interface anwenden. Ich klicke auf Anwendung, Unterhaltungsmedien, klicke auf GTK-Record bei Desktop. Einstellungen sind zu finden unter dem Button erweitert. Ich kann die Videoqualität, schon mal die Audioqualität, wie ich das möchte, einstellen. Links wähle ich den Bereich, den ich aufnehmen möchte. Oder markiere ein bestimmtes Fenster. Unter Speichern unter. Lege ich die Aufnahmedatei fest. Standard ist out.org. Und ganz am Ende mache ich die Aufnahme, indem ich auf den Button Aufnahme klicke. Die Aufnahme stoppe ich, indem ich hier auf das Quadrat rechts oben einmal klicke. Okay, Die Aufnahme kann ich mir jetzt anschauen, indem ich auf Anwendung, Unterhaltungsmedien und auf dem Videoplayer klicke. Jetzt wähle ich die Datei, die ich mir noch mal anschauen möchte. In meinem Home Verzeichnis die Datei out.org Ich klicke auf den Button hinzufügen. Und jetzt kann ich mir die Aufnahme noch mal anschauen. Oder, die zweite Möglichkeit, ich wende im Textmodus den Befehl Record my Desktop an. Ich klicke also auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal. Einstellungen sind zu machen mit Optionen. Optionen kriege ich zu Gesicht. Wie soll es auch anders sein mit der Option minus minus help? Ich gebe also ein Record My Desktop, Leerzeichen minus minus help, Enter. Mache ich keine Option, also lege ich keine Werte fest, werden die Standardwerte genutzt. Also es reicht für eine Aufnahme Record My Desktop. Die Aufnahme wende ich mit der Tastenkombination Steuerungstasse und C. Diesmal wurde das Ganze nicht in die Datei out.org geschrieben, sondern da es die Datei schon gab, in die Datei out.org.1. Die kann ich mir wiederum wieder anschauen mit dem Videoplayer. Totem wäre das. Also ich gebe hier ein Totem, Leerzeichen und dann die Datei out.org.1. Gut, dann viel Spaß bei den Aufnahmen und bis zum nächsten Mal, ciao!